Eissägen, ein ländlicher Nebenerwerb, dem bis in die 1920er Jahre besonders am unteren Niederrhein nachgegangen wurde. Das Eis war bestimmt für Metzger, Konditoren, Privatleute und vor allem für Brauereien, die es zusammen mit dem Bier blockweise an die Gastwirte auslieferten. Im Gebiet der Nette Netteseen, von Mönchengladbach aus Richtung Venlo gelegen, gehörte das Eissägen zur lukrativen Beschäftigung während der Wintermonate. Die elf nette Seen entstanden im 17. Jahrhundert, als man wegen der Holzknappheit zum Torfstechen übergehen musste. Die leer gestochenen Torfbrüche liefen mit Wasser voll und bildeten so die heutigen Seen. Für die Filmdokumentation wird das Eissägen noch einmal rekonstruiert. Teilweise haben es die Darsteller in ihrer Jugend selbst miterlebt. Die benötigten Werkzeuge sind original, lediglich Holzgriffe und Stangen ersetzt. Die Arbeit ist bereits in vollem Gange, am Ufer liegen die ersten Tafeln, die die Männer aus dem Eis gesägt haben. Ja, ja, ja. Mit den Fanghaken werden die losen Tafeln über ein Brett auf das Eis und weiter ans Ufer gezogen. Die Säge ist ein spezielles Werkzeug, mit dem nur Eis gesägt werden kann. Die Zähne sind einseitig geschärft, das heißt, sie sägen in diesem Fall nur auf Stoß, nicht aber auf Zug. Ja, wenn die's gemacht, die heim, ne? Ja, du an der Haut, ja. Ja, komm jetzt ja. hier ja. So, so, so. Komm ähm, Otto, komm her. Während an den beiden Längsseiten der Bahn das Eis gesägt bzw. abgeschlagen wird, hauen die Männer an der Querseite eine Kerbe, um später das Abtrennen der Tafeln zu erleichtern. Die Eisstärke beträgt am Tag der Filmaufnahmen etwa 15 cm. Ab ca. 5 bis 6 cm ist das Eis tragfähig. Ab 15 bis 20 cm lohnt sich das Eissägen wegen der dann anfallenden Menge. Ist die erste Bahn bis in Ufernähe gesägt, legen die Männer die Bretter für die nächste Bahn zurecht. Diese Bretter erhöhen die Standsicherheit auf dem glatten Eis. Die Säge ist etwa 1,80 Meter lang und mit einem doppelseitigen Griff versehen. Sie ist auf Stoß geschärft und nicht geschränkt, um eine möglichst hohe Kraftausnutzung beim Sägen zu erreichen. Die Fanghaken weisen eine geschärfte Spitze und eine halbkreisförmige Krümmung auf. Die Kühlung von Speisen und Getränken hat eine lange Geschichte. Die Vorratshaltung in kalten Räumen ermöglichte ein breiteres Nahrungsmittelangebot für weite Bevölkerungskreise, wohingegen die Verwendung von Eis bis in unser Jahrhundert hinein meist den wohlhabenderen Schichten vorbehalten blieb. Schnellläufer zum Beispiel brachten Schnee von den Alpen ins Zentrum des Römischen Reiches. In Persien des 11. bis 13. Jahrhunderts verwendete man Natureis von den Gletschern der Hochgebirge. Aber auch die künstliche Gewinnung von Eis durch gefrierendes Wasser in speziell angelegten Steinbecken war bekannt. Diese Kühlung mit Natureis war bis weit in das 19. Jahrhundert hinein die einzige Möglichkeit der direkten Kälteproduktion. Beim gewerblichen Eissägen wurde das Eis mit einem Hubel gereinigt, mit einem schweren Pflug angerissen und in Tafeln in der Größe 60 x 90 cm getrennt. Mit dem Einsetzen von Kunsteismaschinen um 1850 und der Erfindung der Ammoniak-Kompressionsmaschine von Linde im Jahre 1874, veränderte sich die Kühl- und Kältetechnik grundlegend. Mit der seriellen Herstellung von Haushaltskühlschränken seit 1920 endete auch die Ära des Eissägens. So, so komme ich, so rein. Kom maar. Kom maar heen, je kan het vliegen. Go, go. Die abgetrennten Tafeln werden ans Ufer gezogen, und dort mit dem Vorschlaghammer auf Lagergröße zerkleinert. Inzwischen ist es später Vormittag und aufgrund eines Wetterumschwungs wärmer geworden. Die Arbeit wird immer unangenehmer, da die Oberfläche antaut und auf dem Eis mehrere Zentimeter Wasser stehen. Das bislang gesägte und zerkleinerte Eis kann man nun in die Eiskeller bringen. Jede Brauerei hatte einen solchen Eiskeller, entweder als zweites Untergeschoss oder als Stollen in einem Hang. Hier hielt sich das Eis bis in den Sommer hinein, bei optimalen Lagerungsbedingungen sogar bis September. Ja. Der einachsige Karren war am Niederrhein ein gebräuchliches Transportmittel. Heute ist er längst von Traktor oder Zugmaschine abgelöst. Moment, Das Eis wird nun auf den Karren geladen und zum Schluss mit Stroh abgedeckt, um, je nach Temperatur, ein Auftauen oder Zusammenfrieren des Eises zu verhindern. Eissägen, ein ländlicher Nebenerwerb, der seit mehr als einem halben Jahrhundert der Vergangenheit angehört.